Barbara, ist es eigentlich in Ordnung, Fotos von meinem Kind im Internet zu posten? Hm. Wenn ich jetzt einfach Nein sagen würde, würden alle weghören, weil es für viele ganz selbstverständlich ist, das zu machen. Und dabei gibt es drei Dinge zu bedenken. Das Recht am eigenen Bild gilt auch für die eigenen Kinder. Und aus den süßen Kindern werden irgendwann Pubertierende. Und schließlich, die Kinder lernen von uns Erwachsenen. Okay, aber zum Beispiel meine Familie ist weit verstreut und es ist einfach sehr praktisch, die Bilder gleich auf Facebook zu posten. Was soll da letztlich schon dabei sein? Es geht einfach darum, für mich schöne Momente mit der gesamten Familie auch über das Internet zu teilen. Kinder sehen das oft ein bisschen anders. Ich hatte da unlängst in einer Schule eine sehr eindrucksvolle Situation, da war eine zehnjährige, die hat sich bitte darüber beklagt, dass ihre Mutter alle Fotos auf Facebook postet und sie will das einfach nicht. Oder ein anderes Mädchen, die war schon älter in der Pubertät, die hatte mit ihrer Mutter richtig Stunk weil die süßen Kinderbilder auf Facebook plötzlich öffentlich waren und ihre Freunde sie total verarscht haben. Also Worte und Bilder können wirklich verletzen. Und die Kinder lernen auch von uns Erwachsenen, wenn wir ihr Recht am eigenen Bild nicht zur Kenntnis nehmen, dann werden sie dies später auch selbst nicht tun. Und wenn wir ohne deren Willen fotografieren und dies veröffentlichen, woher sollen sie es dann lernen, dass das nicht okay ist? Wenn sie dann später ihre Lehrer, ihre Freunde oder ihre Eltern in peinlichen Situationen abbilden. Aber das ist doch irgendwie etwas anderes, weil wir Eltern posten ja keine peinlichen Bilder von unseren Kindern. Hoffentlich stimmt das und meistens stimmt es wohl auch. Und wenn alle damit einverstanden sind, ja, warum nicht? Aber bitte nicht gegen den Widerstand der Kinder, denn die Kinder haben auch eine Meinung dazu und die soll auch gehört werden. Das ist auch gut, dass sie die haben. Also miteinander entscheiden, was veröffentlicht wird und miteinander überlegen, welche Bilder man den Verwandten im Internet zeigt und welche man auch lieber weglasst.